Mit seinem Captain Sparrow und, ähm, wohlwissend, der Schnellste kommt zum Schluss. Jetzt wissen alle, meine Damen und Herren, warum Felix Hassmann einfach so schnell ist. Wer so einen Schlafanzug besitzt, meine Damen und Herren, und da jede Nacht drin schläft, da wundert es uns nicht mehr dass der übertags dann natürlich ähm, der Weltelite so häufig Angst macht. Dass Felix diesen Schlafanzug schon etwas länger hat, erkennt man auch so ein bisschen an der Beinlänge. Oder ist vielleicht einfach ein bisschen eingelaufen, kann auch sein. So. Holla, holla die Waldfee. ja S.L. Wie gemacht für diese schnellen Springen, dieser Schimmel. In diesem Falle ist das der Robin. So, die Uhr halten wir auch noch ein klein wenig im Auge. Oh. 49, 49 Superman, 52er Zeit ist damit schneller als Michi Jung. An diesem Wochenende schon einmal siegreich. holte sich ähm, den Sieg ebenfalls im Preis der Allianz-Generalvertretung Isla und Abel. Und jetzt bin ich aber noch mal gespannt auf ähm, die Und Jetzt Ihre 17,8, ja, ich glaube, das ist ganz 2 in der Vorwertung. Aber das ist der Sieger im Zeitspring. Einen Applaus für Felix Haßmann. <täuspert> Also Felix Hassmann holt sich einen weiteren Sieg an diesem Wochenende hier bei den Stuttgart German Masters, in diesem Falle im Zeitspringen mit um, leichter Kostümunterstützung. Naja, ne, wer dann eben auch diesen, dieses Kostüm sich die hat auswählen dürfen, wundert es uns nicht, dass man damit gewinnt. Michi Jung auf zwei, Harry Smolders dann weiter auf dem dritten. Und auf meiner Liste steht ein Interview, das werde ich natürlich...